ich glaube auch eine Anzahl der Flugblätter, was auch von mir aus notwendig ist. Und die Homepage ist da auch dabei in Neue mit 4000 Euro beziehungsweise die, Ja, zweite Teilzahlung. Ja. Was ich auch was es geht. Allerdings ist an die sonstigen Ausgaben in den Budgetposten, wo deine jetzt gerade immer drinnen sind, von 20.000 auf 25.000 Euro gestiegen. Jetzt würde, ich, das fassen wir nicht wieder aufmachen bitte, weil darüber haben wir lange genug diskutiert, sondern ich würde eigentlich nur uns bereit bis bis zum 22. März bis zum Tag der Gemeinderatswahl auf. Inserate, mit deinem Kopf zu verzichten. Ich habe hab mit der Melanie Gespräch, ich habe gerade auch gesagt, dass in der Steuerhahre nichts mehr passiert, es ist schon ein, eine Vereinbarung drinnen, wo natürlich alle vorkommen, so wie wir es immer gemacht haben, in der Woche, die da war, eine, eine normale Reportage, da kommen natürlich alle vor, und ich bitte gleich, dass jeder, der irgendwas zu sagen hat, das an die Melanie schickt, das ist eine bereits gebuchte Vereinbarung aus dem Vorjahr, ansonsten kann ich diesem äh, Vorschlag äh, Folge leisten, denn du da hast, dass man sonst keine Gemeindeinserate schalten. Die 5.000 Euro, die du dir ansprichst, mehr ist das, was ich schon seit fünf Jahren gern gemacht hätte, wozu es aber eh einen gesonderten äh, Beschluss des Gemeindevorstands bedürfen würde, wenn wir uns auch einmal so wie folgendes Alana und viele andere Gemeinden einmal darum bemühen, dass wir den gerade mal früh shoppen, hereinbekommen zu uns. Und daraus ergibt sich nicht also eine höhere Inserate, sondern für diese Veranstaltung ergibt sich diese leichte Erhöhung auf diesen Posten. Äh, ob wir das dann machen können, wird dann nach der Gemeinde in Ruhe, hätte gesagt, äh, beschließen. Äh, und dem anderen, bis auf dieses eine Woche Inserat, was schon gebucht ist, ich werde bei der Meldung die nachfragen, ob sonst irgendwas aus dem Vorjahr vereinbart ist. Wenn dem nicht so ist, dann kann es da heute sagen, dass man keine weiteren Inserate auf Gemeindekosten schalten, wenn in diesem Zeitpunkt gleichzeitig geht, aber die Einladung wie immer, das bitte alle bis zum Erscheinungstermin da. Uh, Melanie. Es wird auch eine Titelseite in der Woche erscheinen, da ist nur der alf Beuer oben. Ich habe dort auch extra, das war der Vorschlag von der Woche, dass ich das alf plakat in der Hand halte. Es ist dort nur das alf plakat ich komme dort nicht vor. Schon aus Rücksichtnahme auf genau das. Uh, und ich bitte wirklich alle da Parteien, dass sie ihr Statement zu der guten Zusammenarbeit, zu was auch immer in der Gemeinde jetzt passiert ist in der nächsten Zeit, an die Melanie. Und es werden dort alle in diesem, Bericht im Februar, glaube ich, Vorkommen sind auf keinen Fall gegen eine parteipolitische Werbung stattfinden auf Gemeindekosten. Gut. Gibt es eine weitere Anmerkung, Frage? Das ist nicht der Fall, da sollte man Stelle den Antrag der Gemeinderat mögen den Vorschlag 2020 der Marktgemeinde Wieburg in der vorliegenden Form, allerdings mit folgender Änderung beschließen, bei der Einzahlung aus den operativen Gefahrungen für investive Vorgaben ist eine Doppelbudgetierung richtig zu stellen und beim Vorhaben weg effekten wurde der Überschuss zur vorzeitigen Darlehensdiegung doppelt unter 63.900 Rückhaltemaßnahmen und unter 63.900 Rückhalteffekten-Polkarmbach als Rückführung veranschlagt. Durch die Korrektur ist der Saldo geldfluss als operative Gebaren für investive Vorhaben im Finanzierungshaushalt für den Gesamthaushalt 0 und bei den Voranschlagstellen Rückhalteffekten-Polkarmbach 63.900. 1.300 beträgt dieser Saldo durch die Studierung der Einzahlung aus operativer Gefahr und Bindungsreform minus 393.800. Mhm. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen? Enthaltungen? Danke. Damit ist der Voranschlag 2020 einstimmig angenommen und wir kommen zum Tagesordnungspunkt. Wir ja, werden auch schauen, wie viel gemeint das Netto so voll ist und es ist ein schönes Zeit. Fürs ja. <lacht> äh, bedanke ich bedanke mich auch bei allen. Fürs Mitarbeiten und bedanke mich vor allem für die, für die guten Diskussionen im Vorfeld und auch für die Arbeit des Budgetausschusses. Ich ähm, bedanke mich für die KG-Arbeit, auch beim Herrn Korsch, weil der da meistens. Äh, auch bei der EFR Klimaanlage von Kindergarten nicht bestimmt. Darüber ist noch zu sprechen. Darüber ist noch zu sprechen. Ich hätte gerne eine Foto von anlage Okay, bitte. Wir kommen zum Lange. Tagesordnungspunkt 6, mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2024. Es wurde schon. Zu Recht bemängelt, dass das diesmal nicht möglich war, vom Josef den Vorfeld auszuschicken, weil es technisch durch die neue VRV auch nicht möglich war. Die Magik konnte ihn erst kurzfristig ausdrucken, deswegen war er bei den Unterlagen nicht dabei. Es ist eine Vorausplanung wie jedes Jahr für die nächsten Jahre. <lacht> Soll ich ja. die Magie euch näher bringen? Oder konntet ihr ihn anschauen? Nein. Konntet nicht. Okay, passt. Dann lassen wir die Magie kurz vorstellen, bitte. Ja. Also, das erste Jahr ist immer der Vorschlag 2020, das deckt sich mit den Zahlen, die wir zum Vorschlag finden. Robert, du das mal der Öffnung Dann ist es mit einem 2%-Index Ist das hochgerechnet worden für die Folgejahre. Es gibt einfach keine anderen Anhaltspunkte. Äh, bei der Abschreibung ist, das, ist der Index natürlich nicht berücksichtigt worden, weil ja die Abschreibungen jährlich gleich bleiben. Äh, da ist das wieder rausgenommen worden. Es gibt, schaut aus bei diesem Wert, ich habe das selber eben jetzt erst kurzfristig gesehen, äh, keine einzelnen auf Kontoebene Darstellungen, weil das würde wahrscheinlich lustig werden, wenn es jetzt für A, war schon 319 Seiten muss man sich ausrechnen für 5 Jahre. Also es sind, es sind eben so zusammengefasste Summen. Was interessant ist, ist eh auf der ersten Seite, genau. Da sind diese Nettoergebnisse der Saldo 0, 0. Da sehen wir die 101.700 Euro von vom Jahr 2020. Das wird im Jahr 21 auf 186.700 äh, hochgerechnet, im Jahr 22 101.200, im Jahr 23 89.000 und im Jahr 24 169.300. Bleibt aber immer im positiven Bereich. Beim und Warum schwingt das so? Das hängt natürlich auch dann mit den investiven Geschichten zusammen, die wir, die wir eben im ehemaligen außerordentlichen Haushalt haben. Das spielt natürlich da rein. Und dann werden auch die Abschreibungen, wenn jetzt eine Investition im Jahr 2021 getätigt wird, werden die Abschreibungen dann also wieder aufgenommen, geschmälert dann wieder das, das Ergebnis. Äh, beim Finanzierungsvoranschlag. ist der Saldo 5, Geldfluss aus Ohrenschlagsweg, sind wir gebaren, wichtig. Da haben wir im Jahr 2020 ja den Ausgleich im Finanzierungshaushalt. im Jahr 2021 werden wir einen leichten Überschuss haben, 7100 Euro, im Jahr 2022 8700 Euro, im Jahr 2023 2500 und im Jahr 2024 8800 Euro. Was haben wir jetzt für äh, Vorhaben eingearbeitet? Das ist jetzt bitte auf Seite 60. Das andere sind einfach die Bereichsbudgets in dieser, von dieser Gesamtsumme, die da aufgegliedert noch dargestellt sind. Bei den Vorhaben, Sanierung, Wohnhaus ist nur für das Jahr 2020 geplant. Sonstige Investitionen haben wir im Jahr 2020. 2021, das sind hochgerechnete, hochgerechnete Investitionen. 22, 23 und 24, das unterscheidet sich nicht ganz großartig. Das sind einfach die Geschäftsausstattungen, die wir so jährlich brauchen wir in den einzelnen Positionen, Gemeindeamt, Volksschule, Kinderbaden, Wirtschaftshof, Musikschule eventuell. Das, die, das, das heißt, sind das die sind, die. sind nur die Vorschreibungen die jetzt bekannter, jetzt laufender Dinge. Ja, genau. Es ist einfach die Basis, ist das Jahr 2020, das ist hergenommen worden und da eben ein kleiner Index draufkriegt. Und keine Visionen dabei. Da jetzt noch nicht, bei diesem normalen. Das ist ein Fangwort. Das Vision. oder? Visionen. <lacht> <lacht> Investitionen. <lacht> A, Gemeindeamt, da haben wir 2020 die Investition, dann haben wir weiter jetzt nichts, was wir jetzt groß, was, jetzt, was, was wir schon wissen. In der Volksschule. Da ist 2021 äh, eine Klimaanlage geplant, mit 40.000. Äh, äh, dann Kindergarten 2020 das, was eben jetzt in unserem Vorschlag drinnen ist. 2021 haben wir da weiters keine großen Ausgaben, die Kinderkrippe, äh, haben wir auch 2020, der Ausbau, da gibt es noch keine Zoll dazu, keine Rechnungen, keine Schöpfungen, äh, ist noch nicht aufgenommen worden, Jugendzentrum wird auch nicht weitergeführt, ist mit der Verlegung dann auch beendet, öffentliche Plätze haben wir auch nur im Jahr 2020, das heißt, Kindergarten wird auch, Kinderkrippe wird nicht weiter geplant. Es wird schon weiter geplant, es gibt keine Zahlen, die man einarbeiten kann. Weil man braucht für solche Sachen, muss man schon Schätzungen haben, die werden dann im nächsten Jahr, wenn, wenn man dann wirklich Zahlen haben, werden die natürlich dann eingearbeitet. Also ist es quasi Planung, sondern eine Darstellung über die nächsten Jahre hinweg. Ja, durch die Umstellung ist es dann auch es ist jetzt, also den mittelfristigen Finanzplan, es ist sowieso so, dass ab Mai der Voranschlag angeschaut wird vom Land, dann kommen die ganzen Änderungen, die sicher noch kommen werden. Der mittelfristige Finanzplan ist einmal ganz hinten angestellt worden, ich weiß nicht, ob das überhaupt so bleibt und da wird sich sicher noch viel ändern, also der mittelfristige Finanzplan gewinnt in Zukunft sicher an Bedeutung und es muss viel genauer schon vorausgeplant werden aber man braucht da wirklich schon Schätzungen und Angebote, welche greifbaren sollen Das haben wir heute Da ja, haben wir nichts. das heißt es sind keine Planungen für 21, 22, 23 drin außer diese Kosten, die sonst so auf uns zukommen werden aus den Gebarungen von 19 20. Alles was wir schon, alles, was wir schon genau. gewusst haben. was wir schon gewusst haben also im Sportplatz haben schon zum Beispiel. Ja. Das heißt ja. wirklich keine Visionen und dadurch auch keine Investitionen. Investitionen, Geht alles was man was an Überschüssen haben, Straßen werden wahrscheinlich immer zu richten sein, das ist, das ist schon mitgeplant. Okay. Aber da müssen wir auch schon wissen, wie viel Darlehen wir in Zukunft brauchen und wie die Entwicklung der Gemeinde ist. Das Land gibt uns fünf Jahre Zeit, diese Eröffnungsbilanz auch zu korrigieren. Es wird da ganz viel davon abhängen, wie eben unsere Vermögenslage dann wirklich ausschaut, wenn man diese Eröffnungsbilanz einbuchen kann. Jetzt gibt es leider noch keine Vergleichswerte, weil es eben die Ort von Forschung noch nicht gibt. Gibt es sonst noch eine Frage? Dann stelle ich den Antrag der Gemeinde, dass wir die mittelfristige Finanzplanung ja. 2020 bis /20 2024 /20 /20 /20, der Marke Meine Liebe in der Folge der Vorbereitung beschließen. Wer ja, damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Danke. Ja, für diesen ja, ja. Einstimmigen Beschluss, wenn man ja... <lacht> eh nicht anders. So, Im Namen aller Parteien natürlich bei der Marke und Folge ja. von mir, weil es Schwer gewesen wäre, ohne die Magie. Danke. <lacht> hier ist echt schön. Ja, Auf Damen so des Prüfungsausschusses. Danke. Komisch, dass der vize gleichzeitig jetzt <lacht> So, Dankeschön, wir kommen, und, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7. Darlehensvergaben. Uh, A, ah, Eisenbahnkreuzungen. Der Punkt ist eigentlich, wir haben das alles durchgebracht. Uh, Gibt es dazu im Vorfeld Fragen, Anmerkungen, sonst gehe ich gleich durch, alle Anträge? Also. A. Eisenbahnkreuzungen gestellt den Antrag der Gemeinderat über die Vergabe der ausgeschriebenen Darlehen in der Höhe von 350.000 Euro, Laufzeit 15 Jahre, eine Billigspitze, die Babak PSK, gemäß dem vorliegenden Angebot. Aufschlag auf den 3 monats Euro bei der Höhe von 0,34% zugleich Mindestzinssatz vergeben. Die Gesamtbelastung basiert auf dem derzeitigen Zinsniveau über die, die gesamte Laufzeit beträgt, laut Bidulstplan 35.180,43 Euro. Der angebotene Aufschlag wurde für die gesamte Laufzeit garantiert. Voraussetzung ist, für die Bewilligung der Darlechtsabnahme ist die in weiterer Folge die Aufsichtsbehörde unseres Amt der Steirnbergischen Landesregierung, Abteilung 7. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um den Zeichen der Zustimmung. <lacht> Gegenstimmen? Enthaltungen? Danke ist einstimmig angenommen. Punkt B. Äh, Straßenbau, ich stelle den Antrag der Gemeinderat, möge die Vergabe des ausgeschriebenen Darlehens Straßenbau in der Höhe von 400.000 Euro Laufzeit 15 Jahre im wieder der Bauwerk PSK, gemäß dem vorliegenden Angebot Aufschlag auf den drei Monatsverfahren, in der Höhe von 034% sogar Mindestinsatz vergeben, die Gesamtbelastung basierend auf dem derzeitigen Zinsniveau für die gesamte Laufzeit beträgt der Abwicklungsplan 410.191,1 Euro. Der angebotene Aufschwung ist die gesamte Laufzeit garantiert. Voraussetzung ist für die Bewilligung der Darletzaufnahme ist in weiterer Folge die Aufsicht für die Genehmigung. dort Amt auf der hat Landeshänger darf ein Wer damit einverstanden ist, bitte der Zustimmung. Gegenstimmen. Enthaltungen. Danke, einstimmig. C ich, glaube, es ist okay, ich das habe es so auch äh, genommen, wie es gemeint wird. C Wirtschaftshof Fahrzeuge Geräte 100.000 Euro ist schnell Antrag der Gemeinde hat mir die Vergabe des ausgeschrieben. das ist Wirtschaftshof Fahrzeuge Geräte in der Höhe